Die Regierungsfraktionen von Freiwähler und CSU haben gemeinsam mit Finanzminister Albert Füracker einen hervorragenden Entwurf für den Haushalt 2023 erarbeitet. Bei einer gemeinsamen Klausurtagung der Staatsregierung mit den Fraktionsvorsitzenden und den haushaltspolitischen Sprechern Josef Zellmeier und mir haben wir uns auf die richtigen Ausgabeschwerpunkte für Bayern geeinigt. Für uns Freie Wähler ganz wichtig, der Einstieg in A13 für Grund- und Mittelschullehrer ist gelungen. Die Investitionen in die Bildung, aber auch in die Hightech-Agenda plus des Wirtschaftsministeriums und natürlich die Investitionen in den ländlichen Raum, in gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Dinge, die den Freien Wählern besonders am Herzen liegen. Das ist in dem Haushalt drin. Er wird die Zustimmung des Landtags finden.